Deine Rente wird im Alter nicht ausreichen. Warum das so ist, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Philipp und denk mal dran, besser gut versichert als stark verunsichert. Ich finde es super schade, dass viele Menschen sich auf das System verlassen, dass sie die augen verschließen vor der bitteren wahrheit und zwar die wahrheit dass das rentensystem in deutschland gescheitert ist und auch zukünftig nicht mehr für uns richtig funktionieren wird warum das so ist das erkläre ich dir jetzt das rentensystem das funktioniert nach dem umlageverfahren das bedeutet wir haben menschen die zahlen dort ein arbeitnehmer und rentenversicherungspflichtige selbstständige und auf der anderen seite haben wir rentner und die bekommen genau dieses geld also die einen geben es ab die anderen bekommen es es werden aktuell 328 milliarden euro an rentner ausbezahlt und circa 100 Milliarden werden aus anderen Steuertöpfen quersubventioniert. Das heißt, dieses System ist auf jeden Fall zu 30 Prozent gescheitert. Und da wir einen demografischen Wandel haben, das bedeutet, dass die Rentner, die über einen Arbeitnehmer finanziert werden, immer mehr werden, wird das System auch zukünftig nicht mehr funktionieren. So, wie sieht das jetzt aus mit dem demografischen Wandel? 2020 hatten wir auf ungefähr 100 Arbeitnehmer 57 Rentner. 2050 geht die Prognose dahin, dass 100 Arbeitnehmer 77 Rentner finanzieren. So, da sollte man sich wirklich die Frage stellen, wie soll dieses System später funktionieren? Jetzt müssen wir auch noch beachten, dass wir eine Inflation haben. Und diese Inflation sorgt auch dafür, dass nicht nur die Renten weniger werden, sondern auch, dass ja die Rente, die du später bekommst, weniger wird, als das, was auf deinem Rentenbescheid draufsteht, aber auch, dass dein Arbeitslohn immer weniger wert wird. Wenn wir jetzt das jetzt mal ausrechnen und du hast heute 2000 Euro an Nettoeinkommen und wir rechnen jetzt über 30 Jahre, weil dann du zum Beispiel in Rente gehst, dann würden wir pro Jahr... 2% Inflation berechnen und hätten statt 2.000 Euro Nettolohn eine Kaufkraft in 30 Jahren von 1.100 Euro. Und da muss man sich die Frage stellen, wie soll das funktionieren? Wir brauchen ja nicht eine Nettoreduzierung, wir brauchen eigentlich eine Nettoerhöhung. Und für dieses Thema musst du einfach selber Verantwortung übernehmen. Da musst du dich hinsetzen, dich mit den Thematiken wie zum Beispiel Investment, Vermögensaufbau, in vielen Bereichen auch ja steuerlich gefördert oder ähnliches, aber du musst dich damit komplett auseinandersetzen und für dich rausfinden, was die beste Variante ist, um für dich Kapital bzw. Vermögen aufzubauen, damit du später vernünftig leben kannst. So, was hat jetzt... Der Staat eigentlich an Hebeln, an Möglichkeiten, um ja, so ein bisschen dagegen zu steuern. Das eine wäre zum Beispiel zu sagen, hey, wir erhöhen jetzt mal das ja, Alter, das Renteneintrittsalter. Das heißt, es war mal auf 63, dann ist es auf 65, jetzt ist es auf 67. Also wir haben da schon einen ganz schön Sprung gemacht, aber zukünftig wird es dann eher Richtung 72 gehen, vielleicht sogar 75. Die Diskussionen gibt es schon. Und deswegen ist wichtig, dass wir vorsorgen, also selber vorsorgen, weil ich persönlich möchte nicht bis 70 arbeiten. Ich möchte vielleicht sogar mit 65 in Rente gehen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber das schaffen wir nur, wenn wir selber Verantwortung übernehmen und selber Kapital aufbauen. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die mir persönlich überhaupt nicht schmeckt und dir wahrscheinlich auch nicht, dass du zukünftig mehr Geld in die Rentenversicherung einbezahlst. Aktuell sind es 18,6% Prozent in der Mitte geteilt, einmal für Arbeitgeber und einmal für Arbeitnehmer. Und bis 2025 ist das Ganze gedeckelt. Ab 2025 geht dann schon die Prognose hin, dass wir deutlich, deutlich mehr dafür bezahlen. Dann wäre eine weitere Möglichkeit, Gelder am Kapitalmarkt anzulegen. Nur hier ist die ganz große Herausforderung unserer Regierung, dass sie für dieses Geld ja garantieren müssen, dass es auch später dann da ist. Auf der anderen Seite muss man auch leider sagen, wir haben ja gar kein Geld über, um Geld überhaupt anzulegen, weil wir ja schon jedes Jahr mit 30% in den Niesen sind, was die Rentenversicherung angeht. So, und die letzte Möglichkeit für den Staat ist es, weitere Personenkreise hinzuzunehmen. Das heißt, es gibt gewisse Personenkreise wie zum Beispiel ähm, Selbstständige, die mehr als einen Auftraggeber haben oder Selbstständige, die sozialversicherungspflichtige Angestellte beschäftigen, die Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Die müssen aktuell, wenn sie sich befreien lassen haben von der Rentenversicherung, keine Beiträge bezahlen. Das ist brutto, das ist nicht netto. Hier geht immer noch die Krankenkasse ab, hälftig von der gesetzlichen Rentenkasse und hälftig von dir als Rentner. Und zusätzlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir alles, was wir über den Steuerfreibetrag haben, auch noch versteuern müssen. Was völlig wild ist, dann auch noch... Ja, bei geringen Renten auch noch Steuern zahlen zu müssen, also das Geld wieder ins System reinzubringen. Ich möchte dich dabei unterstützen und ich möchte dir dabei helfen, deine Rente vernünftig aufzustellen, so dass du dir zukünftig keine Gedanken mehr über das Thema machen musst, dass du wirklich verstehst, wie der Aufbau deiner privaten Rente funktioniert, so dass du zukünftig möglicherweise 0,0 Prozent angewiesen bist auf die gesetzliche Rentenversicherung. Für Arbeitnehmer wichtig, für Selbstständige umso wichtiger, weil die meisten Selbstständigen Rentenversicherungsbefreit sind und wenn sie nicht in die Rentenkasse einbezahlen, Gar nichts bekommen deswegen super wichtig sich damit auseinanderzusetzen ich hoffe dass ich dir ganz ganz viele dinge in diesem video teilen konnte und schau dir auch meine anderen videos zum thema rentenversicherung an zum beispiel wie die rentenversicherung funktioniert bzw was für möglichkeiten ich in der rentenversicherung in der privaten vorsorge habe so dass ich Einfach gutes Kapitalaufbau und ja, wir beide uns keine Gedanken mehr machen müssen über das Thema Rente und einfach, wenn es soweit ist, unsere Schäfchen im Trocknen haben. Ich bedanke mich fürs Ansehen und denke immer dran, besser gut versichert als stark verunsichert.